Das äh, ist der Hammer. Um jetzt nochmal fürs praktische Verständnis. Wie schwinge ich das? Schwingt das dann schon von selber an? Wenn ich das anschließe? muss du musst es, ja. es anschwingen. Es schwingt von selber an. Der muss es ja. Nein, muss es ja. Na muss es ja. Das ist jetzt wieder ein Ding. Also, ja, jetzt geht es schon aus. Ne? Das wollte ich euch nämlich gerade zeigen. An und aus. Haha, <lacht> wofür Effekt? An aus. An, aus. An. Jetzt geht's wieder. Vorhin tausendmal geprobt und ich wusste nicht warum. Hier ist es jedenfalls ein Magnet. Ne? Ganz bestimmte Polung. Und wenn ich von rechts unten nach rechts oben gehe, ist es an. So, jetzt dasselbe Magnet wieder. Runter, aus. An, aus. Hm. Nur aufgrund der Richtung. Ich kann noch mal ein bisschen weiter weg. An. Aus. hör ja. Es bleibt an. An. Aus. Geht doch. Nochmal. An. Aus. An-aus. An-aus. An-aus. Sag ich doch. An. Aus. An-aus. An-aus. An-aus. An-aus. An-aus. An-aus. An-aus. An-aus. An kann mir das mal jemand erklären? An, aus. An. Hier ist der Magnet. Hier ist hier der Magnet. Also ist der Magnet wirklich an. Nur von rechts unten an. Und von rechts oben nach links unten aus. Wieso? Jetzt geht es nochmal. Doch, jetzt geht's wieder. Aus. Komisch. Das ist jetzt die Version, die nach Luxemburg geht. Und da ist nämlich gar kein Magnet hinten drauf. Hm. Damit kann man jetzt richtig schön schadernack machen. Einfach nur ein Magnet. <lacht> ja und Output ist ja noch gar nicht angeschlossen. Ne? Das fetzt. Denn mal? Au! Alles klar, jetzt dürfte es wieder gehen. So, jetzt haben wir es fixiert. Heißkleber, geht doch nichts drüber. So, hier vorne ist jetzt eine High Power LED mit dazu gekommen. Ne? Ich glaube bei 3,6 Volt und irgendwas um die 200 Milliampere. Oder? Was stand hier? Ne doch nicht ganz. 0,22, also 220mA, 350 naja ist wurscht. Jedenfalls hier jetzt. Ne? 400mA, 12 Volt Akku, Magnet, dreckige Fingernägel, nicht da drauf gucken. Geht auch mit der anderen Seite vom Magneten. Muss man noch hier rüber dann. Dachte ich jedenfalls, ja. Naja gut, da können wir ja selber ein bisschen rumspielen. <lacht> Fetzt jedenfalls.